Willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros Heute geht es um den Endgegner im Monat Juli Im Monat Juli, genau Dieser Beitrag zeigt unsere Meinung Unsere eigene Meinung und äh, was Satire und Sarkasmus ist, äh, das wollte ich nicht mal erklären, also ihr seid damit informiert. Los geht's! Paypal sperrt wieder Konten. Das ist nicht das erste Mal, das war schon wiederholt. Und zwar vor allem entweder zufällig oder bei Leuten, die halt nicht so gern gesehen sind. Berlin veröffentlicht Zahlen über Plagiate bei Doktorarbeiten. Äh, das ist nun jetzt mittlerweile ein alter Hut, dass ja viele Doktorarbeiten, das heißt viele, für einen Verein, die Doktorarbeiten halt einfach und klar gefälscht sind. Be ge wie soll man sagen? Es wurde dafür bezahlt, es wurde halt nicht selbst gemacht. Ja? Meinst du? Ja. Die Grünen natürlich, äh, ein Senator ist mal wieder gegen Privatautos und äh, Einfamilienhäuser äh, für die äh, arbeitende Bevölkerung. Äh, natürlich nicht für die Politiker selber. Ach, wo kommen wir denn da hin? Äh, der Protest der Bauern. 30.000. Äh, die haben natürlich auch ähm, äh, Rückhalt von den deutschen Bauern, ist klar. Aber das sind ja Helden. Ja, das sind jetzt erstmal mal die Themen. jetzt dämmerts. Prozente der Covid-Intensivpatienten stimmen natürlich auch nicht. So, der schlimmste Albtraum in Wimbledon. Um Gottes Willen, eine Russin hat gewonnen. Also wir hatten das geschrieben, Adolf Hitler, keine Ahnung, das ist ja ein Artikel, das ist ja äh, Wahnsinn. Ja, könnt ihr euch mal angucken, war im Fokus. Dauterbach-Verantwort, Hitzewelle, die es nicht gibt. Ich meine, im Sommer wird es warm ja, und im Winter wird es kalt. Ganz einfach. Transfrau schwingert im Frauengefängnis äh, zwei Mithäftlinge. Ja, Amerika. Äh, Amerika ja. Ohne Worte, das ist <lacht> irre. Dann gibt es wieder die Sache mit den pathogenen Mikroben auf Masken. Maskenstiftung äh, Warentest etc. Impfpflicht verschärft, Hebammen, Notstand in Bayern. Ja. Dann wird halt nicht mehr äh, sieben Tage die Woche äh, Babys zur Welt gebracht, sondern dann ist mal am Wochenende zu. Ja, dann finden die woanders hin. Wer ist ähm, denn jetzt der entgegner? Na, der Herr Habeck. Achso, na, was doch? Und seine Mitklima-Entgegner. kleinen Helfer. Genau. Frieden für Ideologie, Deutschland hat fertig. Okay. Gestern länger Hände waschen, heute kürzer Hände waschen. Also, bei Corona länger Hände waschen, aber heute, beim Wasser und so, bitte kürzer Hände waschen. Ganz wichtig, darauf müsst ihr achten. Gasverbrauch per Verordnung, jetzt kommt die Energiepflicht und Energiewende und ihre dramatischen Folgen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, und jetzt kommt die Klimadiktatur. Queret bloß nicht in Panik. So ja, ein paar also was ihr machen könnt. Macht euch nicht verrückt, macht euch nicht irre, geratet nicht in Panik. Selbst entspannt, macht euch einen Plan. Im Grunde ist es jetzt so: Die haben ja jetzt äh, den Plan, jetzt äh, Energie zu sparen. Seid jetzt Strom, Wärme, Wasser, Gas, im Prinzip alles. Ja, du sollst sparen. So, erstmal kurzes, mal eingeworfenes Beispiel. Es gibt Pläne, Hallen einzurichten für Bürger, die sich das Heizen nicht mehr leisten können. Also dann können die da hingehen und dann wird schön schön geheizt und dann haben sie da warm. Super. Wer sind natürlich die, um die es da geht? Ganz klar. Rentner. Die, die nur 600, 700 Euro im Monat verdienen. Jetzt mal als Beispiel. Geringverdiener. Ist klar. Obdachlose. Hat noch jemand vergessen? Ich glaube nicht. Wasserrationierung Von der Regierung verordnetes Frieren und Stinken, wenn es nach mir geht. Ja. Das sind so eine Sachen, äh, es betrifft im Prinzip bloß die, die armen Leute und die kleinen Leute. Niemals die da oben. Oder die, die sowieso Pöffnung kriegen. Es ist immer so, äh, dass diese ganze Energiekrise selbst gemacht ist. Und äh, dass man nur durch diese erneuerbaren Energien, <lacht> Solar und Wind, äh, das hat nicht funktioniert. Und wenn die reden von irgendwelchen Wärmespeicher oder äh, Stromspeicher, es wird schwierig da überhaupt was zu finden, sondern nur Projekte, wir haben vor, es könnte sein, man hat vor, äh, man ist es geplant. Es wird hier im deutschen Stromnetz in dem Sinne so gut wie nichts gespeichert, vereinzelt ja. Aber das ist lächerlich gering. Und wenn es mal wirklich Leute gibt, die wollen was speichern oder wollen dann halt über Solar gehen, dann wird es denen sogar noch erschwert durch die ganzen Verordnungen. Das heißt im Prinzip, wenn wir zu viel Strom produzieren, dann verschenken wir bzw. beziehungsweise bezahlen noch einen Obolus, damit man uns den Strom abnimmt. Ja. Oder Österreich speichert halt den Strom, den wir zu viel haben. Und wenn wir dann zu wenig haben, durch die Spannungsspitzen im Stromnetz, dann kaufen wir das wieder teuer ein. Im Ausland und das ist es nämlich. Und wer da Energie sparen will, ist ja nicht woher Wo soll man da Energie sparen oder wo soll man da Wärme sparen, wenn man da so gut wie gar keine Möglichkeit hat, diese Wärme zu speichern. Ja, es gibt vielleicht in Einfamilienhäusern minimal so Energiespeicher, wenn jemand so was hat oder Akkus oder was auch immer, aber wo wird der Strom vom Stromnetz gespeichert? Also wird nicht gespeichert, nie in dem. Ausmaße, wie man das eigentlich machen sollte und ja, Nürnberg hat da so ein interessantes, wie soll man sagen, Stromsparkonzept. Die Schließung der Hallenbäder in Nürnberg ähm, vom Oberbürgermeister Markus König. Die wollen bis Ende September werden, wollen die Wärmeenergie einsparen von 383 Haushalten bzw. 1500 Menschen. Stromersparnis von 789 Haushalten bzw. 3100 Menschen. Also im Prinzip von jetzt bis Ende September. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, die haben einen Wärmespeicher. Ist richtig. Nur jeder Wärmespeicher und so weiter braucht ja auch Strom. Na, nur mal so viel dazu. Und bei 530.000 Einwohnern von Nürnberg. Und. Wenn man sich das mal durchrechnet, könnt ihr euch äh, angucken im Internet, dann komme ich auf ca. drei bis vier Stunden pro Haushalt. Was die denn äh, speichern in dem Sinne. Also das ist lächerlich. Herr Habeck, äh, bitte sagen Sie mir, warum wir überhaupt sparen. Und sparen Sie, Herr Habeck? Der duscht ja nur noch 5 Minuten. Ja, dann Ja? Und dann geht's in Wirkwut. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich fährt dann mit Fahrrad zur Arbeit. Deshalb frage ich, frage ich ja den Herr Habeck und seine anderen Kollegen. Spart ihr den Strom, spart ihr Energie? Betrifft euch denn? Geht ihr aufrieren oder geht in der Hallen, um euch darauf zu wehren? Das ist meine gute Frage, also finde ich. Oder wie seht ihr die Community? Schreibt das mal in die Kommentare. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Habeck hat einfach... Versagt. Was erwarten von einem grünen Wirtschaftsminister? Gut, habe ich zu viel geredet oder zu wenig, ich lese es nicht. Rote Karte. Rote Karte, für den ihn Wirtschaftsminister. Genau, Herr Habeck und seine lieben Politiker. Grüße gehen raus. Wie schon gesagt, macht euch einen Plan, aber gerät jetzt nicht in Panik. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Vorher war Clubpapier, jetzt werden hier diese Aggregate gekauft und die Heizlüfter und so. Hm, das ist irre, naja, damit kurbelt man natürlich wieder die Produktion an bzw. die Wirtschaft. Das wollte natürlich nie einer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, pff, erstens mal äh, werden die wirklich total irre, das so weit kommen zu lassen. Ja. Realistisch sind es ja mittlerweile, weil man sieht ja, was sie gemacht haben. Das hat ja, so ja unsere Außenpolitikerin mitbekommen, dass das so weit nicht kommen darf, sonst. Naja. der Pöwe auf der Straße gehen. Also ist er halt auch deswegen hier der Endgegner, weil er einfach nur Panik schürt. Auch. Na, das natürlich auch. Das is ja ist ja der Grundsatz. Panik schüren, den Leuten die Taschen, Geld aus den Taschen ziehen, also Umverteilung. Ne? Mhm. Ist ja auch so. Das sind so die Kriterien. Und äh, man darf nicht vergessen, den betrifft das nicht. Die, den interessiert das nicht. Du so ist es ja auch angelogen. Ja. Gut. Ich würde sagen, äh, trinken wir ein Bier. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Anderes Thema. Ja, also wir haben jetzt auch wieder Ruhe, einen Monat lang. Erst nächsten, Anfang nächsten Monat gibt es wieder den Held und den Endgegner diesen Monats, also August. Und genau, das nächste Mal werden wir uns dann wiedersehen bei. Was für ein Bier? Ein Bernauer Kellerbier müsste das sein, ja. Bernauer Kellerbier. Ich gehe jetzt im Keller und holt es. Ich fahr noch schnell mal nach Bernau und holt es Ihr äh, also abonniert den Kanal und liked und schreibt einen doofen Kommentar. Genau. Daumen hoch, Daumen runter. Glocke aktivieren wir jetzt. Und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Ja, Meinungsfreiheit gibt es ja hier immer noch. Und ich finde es auch ganz wichtig. Jede Meinung zählt. Bis ne? demnächst.